Also schon guten Abend, wo heißen Sie und woher kommen Sie? Guten Abend, mein Name ist Natalia Schulte, ich komme ursprünglich aus Moskau und ich habe einige Zeit, also ziemlich lange eigentlich, 13 Jahre lang in Deutschland gelebt, ich habe dort fertig studiert. Und äh, jetzt bin ich wieder zurück nach Moskau, schon auch, ich lebe auch schon lange in Moskau, aber bin beruflich oft in Deutschland. Mhm. Ja. Und wo haben Sie Deutsch gelernt? Also erstmal habe ich in äh, Moskau in der Schule äh, Deutsch gelernt, in einer Schule mit erweiterten Deutschunterricht. Äh, später habe ich mich beworben für das Studium an der Hochschule für Fremdsprachen, Maurice Torres. Da habe ich zwei Jahre studiert. Nachher hatten wir ein Praktikum in Berlin. Und nach diesem Praktikum habe ich mich entschlossen, dann weiter in Deutschland zu studieren. Ja, und das war also in Berlin. Ich habe allerdings dann an der Freien Universität in Berlin studiert. Damals war Berlin geteilt, also das war kurz nach der Teilung und die Freie Universität befand sich in dem westlichen Teil von Berlin. Da habe ich auch Linguistik, Literatur, deutsche Literatur und Betriebswirtschaftslehre studiert. Mhm. Ah, na schön. Und äh, hat das Leben in Deutschland Sie irgendwie verändert? Na sicherlich, ja. Es kann man schon sagen, dass man viele Dinge sich aneignet, dass man viel äh, lernt, dass man sich auch adoptiert in gewisser Weise. Und äh, man lernt viele Leute kennen äh, und wenn man sich viel mit Deutschen unterhält und äh, viel mit äh, Deutschen äh, zu tun hat, hat man natürlich auch be bestimmte äh, Persönlichkeitsveränderungen, mhm. aber nicht wesentliche. Mhm. Ja? Also die, die Persönlichkeit bleibt an sich, aber die Sprache das Leben in einem anderen Land äh, lässt einen Menschen sich adoptieren, ja? Ja, genau. Und können Sie uns bitte eine besondere Geschichte oder Anekdote aus Ihrem Berufsleben in Deutschland erzählen? Ja, das kann ich machen. Wir haben eine Party gehabt und äh, da waren verschiedene Getränke. Also Wein und auch die Russen, die müssten auch ihr Nationalgetränk Wodka mitbringen. Und äh, die Deutschen, äh, die haben dann die Flasche aufgemacht und die haben dann in die kleinen Pokale, also in die, in die kleinen Gläser Wodka eingeschenkt und dann wieder die Flasche zugemacht. Und die Russen die da waren, die haben es nicht verstanden. Warum hat er die Flasche zugemacht? Warum hat er überhaupt diesen, diesen Korken da gelassen? Und sie haben dann höflich gefragt, ja, die, die Leute, Leute, warum macht er die Flasche zu? Ja, für das nächste Mal müssen wir doch was lassen. Und die Russen, die haben gesagt, nee, eine Flasche. Und für das nächste Mal, das nächste Mal bringen wir noch mal die neue Flasche. Also das war schon irgendwie konfus, weil äh, die Deutschen haben sich nicht vorgestellt, dass man an einem Abend eine ganze Flasche Wodka fertig trinken kann. Das war unmöglich. Ne? Also das war so eine Geschichte, die die Mentalitätsunterschiede äh, unterstreicht ja, okay. ja, eine spannende geschichte und verfolgen äh, ja, ja, bitte. Mhm. also verfolgen sie die nachrichten aus den deutschen medien oder aus den russischen auch also ich verfolge nachrichten aus verschiedenen medien äh, weil ich mir meine eigene meinung bilden möchte also ich möchte nicht äh, nur von einer seite beeinflusst werden wir wissen auch, dass die Medien äh, bestimmte Mechanismen haben, die die Menschen beeinflussen können. Deswegen versuche ich auch äh, verschiedene Ereignisse aus verschiedenen Uh, Medien, also uh, Informationen über verschiedene Ereignisse aus verschiedenen Me Medien zu schöpfen, auch aus deutschen Medien, aus uh, amerikanischen Medien, aus uh, russischen Medien und so weiter. Na gut, und uh, wie bewerten Sie derzeitige Beziehungen zwischen Russland und Europa und was sollte man ändern? Also, ich möchte mal sagen, äh, es ist doch äh, für uns, äh, die äh, bestimmte, also starke Annäherung erlebt haben, äh, natürlich, äh, also sagen wir mal, eine schwere Zeit. Aber ich äh, denke immer da, äh, daran, dass. Äh, auch Missverständnisse in den Beziehungen überwunden werden können, wenn man einen Willen hat, einen guten Willen. Äh, deswegen äh, ist es jetzt wichtig, mehr äh, etwas zu finden in den Beziehungen, was für uns beide, also für, sagen wir mal für Europäer und für Russen wichtig ist. Und da sind zum Beispiel wirtschaftliche Ziele. Mhm. Äh, Russland war immer ein stabiler Partner für Europa, mhm. äh, was zum Beispiel Rohstoffe angeht. Mhm. Es ist sehr wichtig für Städte, äh, also für, für Staaten in Europa, für, sicherlich auch für, für Deutschland in erster Linie, äh, weil äh, deutsche Wirtschaft sehr ähm, energieintensiv ist. Also deutsche Wirtschaft braucht Energie und braucht Energie zu stabilen Preisen, damit auch die Produkte, die Deutschland, die Deutschland produziert und exportiert, stabile Preise haben. Und das ist sehr wichtig jetzt äh, die äh, Zusammenarbeit und die Stabilität. In, der, in den wirtschaftlichen Beziehungen zu bewahren. Mhm. Äh, nicht, äh, also, dass man die politischen, äh, die unterschiedlichen Ansichten in der Politik äh, nicht als Grund zu den wirtschaftlichen, ja, sagen wir mal, zu dem wirtschaftlichen Auseinanderleben nimmt und das nutzt. Also, wir müssen mehr gemeinsame Ziele verfolgen, mehr miteinander reden, äh, damit wir auch in der Zukunft gutes Euro gemeinsames Europa äh, wieder aufbauen können. Ne? Ja, richtig. Und äh, also, worin unterscheidet sich Russland und Europa? Also jetzt sage ich mal, ähm, ähm, ich denke, in erster Linie äh, unterscheidet sich Russland von Europa äh, in den Fragen der Sozialwirtschaft. Mhm. Europa ist mehr sozial, Europa äh, sorgt, sagen wir mal, für ein gewisses Niveau im Lebensstandard. Wir wissen, dass es in Russland auch Schritt für Schritt besser wird. Äh, aber ich denke, es ist mehr jetzt mehr Gemeinsames, was wir mit Europa haben. Und viele Europäer, die nach Russland kommen, die sind sehr angenehm überrascht. Das hat auch die äh, Fußballweltmeisterschaft gezeigt. Viele Leute waren hier und haben gesehen, wie schön, wie komfortabel es geworden ist. Und dass wir speziell auch in Moskau ähm, in Moskau ist sehr viel geschehen in der letzten Zeit, was eben bequemes Leben, also ökologisches Leben angeht. Ne? Und äh, daher sind Europäer auch äh, angenehm überrascht. Die sehen das auch äh, sehr positiv, denke ich. Ja, ist es ist wirklich so. Und sehen Sie Ihre Zukunft in Russland oder möchten Sie nach Deutschland wieder gehen? Also ich sage mal, ich bin aus Russland, ich gehe eher, ich weiß nicht, wie die Umstände sein werden, weil ich in äh, meinem eigenen Geschäft beschäftigt bin, ich bin selbstständig. Ich habe eine Firma, äh, sowohl in Russland als auch in Deutschland, äh, in Deutschland haben wir ein Familienunternehmen und ich arbeite auch in der Modebranche. Mehr bin ich natürlich hier in Russland beschäftigt, aber ich bin oft in Deutschland beruflich unterwegs. Und äh, es kann auch sein, dass ich einige Zeit auch länger in Deutschland lebe, aber meistens kann ich sagen, dass ich zwischen Russland und Deutschland reise, aber vorwiegend in Russland bin. Also in der nächsten Zeit plane ich zumindest nicht, wieder für längere Zeit nach Deutschland zu gehen. In der nächsten Zeit bleibe ich sicherlich in Moskau noch. Ja. Schön, danke sehr und danke für Ihre Zustimmung, unsere Fragen zu antworten. Viel Spaß beim Abend. Vielen Dank. Dankeschön.